Heute zeige ich euch, sobald die Kamera wieder scharf ist, Ofen Berliner mit Vanillecreme und Mandarinenguss. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich habe hier einmal Dinkelmehl, wie immer die genauen Zutaten unten unter diesem Video, dann ein wenig Hefewasser. Wie man Hefe selber herstellt, zeige ich euch oben rechts unter dem i. Dann ein wenig Salz, so und dann natürlich noch ein bisschen Zucker, denn die Berliner werden süß und super lecker, kann ich euch versprechen. Danach habe ich hier noch ein bisschen Milch, so und auch noch mal ein bisschen Butter. Die Veganer unter euch wissen ja, Pflanzenmilch statt der normalen Kuhmilch und eventuell Öl oder Pflanzenbutter statt der normalen Butter. Das Ganze geht jetzt bei mir in die Küchenmaschine. Bei der ersten Stufe und zwar ca. 5 bis 8 Minuten bei Dinkemehl, 10 bis 15 bei Weizen. Demnächst kommt auch noch mal ein Video zu den verschiedenen Mehlsorten. Das hattet ihr euch gewünscht, das kam mehrfach schon. Da arbeite ich schon dran für euch. Und der Teig ist jetzt noch sehr weich, wird von mir mit meinem Bienenwachstuch abgedeckt. Und dann lasse ich das so lange stehen, bis es sich verdoppelt hat. Und da gibt es etwas ganz Wichtiges zu beachten. Wenn das mal nicht so schnell klappt über Nacht, zeige ich euch gleich. So, erst einmal wird das hier schön festgemacht, zur Seite gestellt und dann nach einem halben Tag passierte nichts. Seid geduldig. Bei mir hat es tatsächlich auch mal 24 Stunden gedauert. Wartet da wirklich ab. Wenn sich nach 24 Stunden immer noch nichts tut, dann backt den Teig. Dann ist entweder mit der Temperatur oder dem Hefe was etwas nicht in Ordnung. Ähm, kann auch sein, dass mit den beiden was alles in Ordnung ist und es dann im Ofen aufgeht. Probiert es aus. Das ist ein Naturprodukt. Da bitte einfach geduldig sein. Vertraut mir. Ich habe jahrelange Erfahrung damit. <lacht> mit ganz viel Ungeduld vor allem. <lacht> so, ich habe hier meinen Teig. Er ist sehr klebrig. Das ist aber auch gut so, denn wir wollen ja richtig fluffige, leckere Muffins haben. Ich zerteile mir den jetzt in acht Stücken. Nehmt wirklich genügend Mehl. So, ihr seht, meine Teigkarte sieht aus ganz schlimm, <lacht> aber es lohnt sich. Und ich zeige euch, wie ihr das gleich ordentlich hinkriegt. Bemehlt eure Hände, so, und dann kommt das Stückchen drauf und dann faltet ihr es von außen nach innen. Bringt so nochmal Spannung drauf. Theoretisch könnt ihr es auch einfach so zu Kugeln ohne Spannung drauf zu bringen, aber dann gehen sie euch nicht so schön auf. So, und dann mit genügend Mehl. Schön rund Legt euch schon mal ein Backpapier an die Seite und dort gehen die acht Köstlichkeiten hin. Guckt, dass ihr im Gegensatz zu mir ein bisschen mehr Abstand nehmt. Und während die noch mal 30 bis 60 Minuten abgedeckt noch mal ruhen, könnt ihr schon mal den Guss vorbereiten. Ich habe hier frische Mandarinen und presse die jetzt. So circa zwei Stück reichen völlig aus. Kommt natürlich drauf an, wie groß oder wie klein die sind. Bei mir haben zwei ausgereicht. Ich hatte dann sogar noch ein bisschen Saft übrig. Der wurde dann so lecker getrunken mmh. und durch diesen Mandarinenguss. Selbstverständlich könnt ihr das auch mit Wasser oder Zitrone ersetzen. Aber ich finde, das hat noch mal eine so richtig schöne leckere Note und ist mal was ganz anderes zu der Vanillecreme. Hier habe ich meinen Puderzucker. Das sind 100 Gramm und da gebe ich jetzt vorsichtig den Saft hinzu. Guckt da wirklich schlückchenweise. Es soll flüssig sein, aber nicht zu flüssig. Wobei, es kann natürlich sein, dass ihr das dann lieber mögt, wenn das flüssiger ist. Wir bei uns in der Familie genießen Berliner mit einer ganz kleinen Schicht. Das heißt, das soll ruhig ein bisschen fester sein. Das ist aber tatsächlich Geschmackssache. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr die mit Zucker bestreut. Das machen ja auch ganz viele. Das mögen wir bei uns zum Beispiel gar nicht so gerne. Deswegen gibt es hier diesen leckeren mandarinen -Guss. So, und rührt kräftig um, sodass wirklich keine Klümpchen da sind. Hier könnt ihr sehen und das lasse ich dann zur Seite stehen. Wenn sich deine eine Haut bildet, ist nicht schlimm, die geht gleich wieder weg. Hier habe ich in einem Topf Zucker und Speisestärke und damit mache ich jetzt meinen Vanillepudding mit dem selbst hergestellten Vanilleextrakt. Wie das geht, verlinke ich euch natürlich oben rechts. Da kommt ein ordentlicher Schluck drauf, also bestimmt ein bis zwei Esslöffel. Habt ihr das nicht selber gemacht, dann seid da vorsichtig, dann reicht auch ein Teelöffel oder das Mark einer Vanilleschote Könnt ihr natürlich auch nehmen. Dann verrühre ich das schon mal ein bisschen, nehme noch ein bisschen von der Milch hinzu. Und ihr Veganer wisst natürlich, Pflanzenmilch stattdessen. So, und mmh, das riecht so lecker und die selbst hergestellte Vanille kann ich euch echt empfehlen. Möchtet ihr? Dass der Vanillepudding gelber aussieht, weil wir bei Vanillepudding assoziieren, dass das gelblich ist, was totaler Quatsch ist. Aber wenn dem so ist, packt ihr entweder noch ein Eigelb hinzu oder gebt ein bisschen von dem Kurkuma hinzu. Das ist so ein leckeres Gewürz und färbt ganz toll Reis oder auch Gebäckgelb. Das kann ich euch empfehlen. Falls eure Lieben einen gelben Pudding erwarten, dann ein bisschen davon. So, jetzt wo die Klümpchen weg sind, kommt die restliche Milch hinzu, wird erhitzt und dann geht es ganz schnell, innerhalb von 10 Minuten ist der Pudding spätestens fertig. Guckt mal, hm. Und während er abkühlt, rühre ich ihn noch mal kräftig, damit sich keine Haut bildet, aber das sieht gut aus. Der ist so lecker! Also die weiße Farbe mag einige irritieren, aber ich kann euch empfehlen, den nachzumachen. Super lecker. Ihr könntet auch von dem Mandarinensaft noch mit hinzugeben. So als kleine Empfehlung. So, und die heißen Berliner, frisch aus dem Ofen, werden nochmal mit Öl oder Butter bestrichen. Ähm, das war jetzt 180 Grad, circa 20 Minuten. Guckte einfach. Und dadurch, dass ihr sie gleich mit Fett einstreicht, werden sie nochmal so richtig weich. Dadurch, dass wir sie ja nicht in Fett ausbacken, ist das tatsächlich nötig. Weil sonst habt ihr so richtig harte Brötchen. Und das wollen wir ja nicht. Es sollen ja schöne, weiche, fluffige Berliner werden. Also unbedingt mit Butter oder ein bisschen Öl einstreichen. Das ist hier wirklich ein ganz wichtiger Tipp. Das Öl merkt man hinterher nicht, weil da ja der Guss drauf kommt. Und dann nehmt ihr sie und nehmt euch wie ich zum Beispiel ein Stäbchen oder einen Schaschlikspieß und popelt da so ein bisschen drin rum. Das ist tatsächlich notwendig, weil sonst kriegt ihr kaum Füllung hinein. Und das ist ja das, was wir wollen bei einem Berliner. Und die Vanillecreme habe ich dann in einen Spritzbeutel gegeben und dann richtig gedrückt und so viel wie möglich in die Ma äh, Berliner gepackt. Ich wollte schon Muffins sagen. So, und dann stelle ich sie mir zur Seite und die sind echt noch heiß. Die sind wirklich frisch aus dem Ofen. Steckt das richtig rein, das ist halt so als Notbehelf. Ihr könnt selbstverständlich alternativ auch Marmelade nehmen. Aber ich wollte mal was anderes machen und Vanillecreme ist doch wirklich einfach und lecker. Mm. So, und wenn das soweit ist, dann könnt ihr die noch heißen Berliner einstreichen. Ihr seht, bei mir ist das ein bisschen fester. Ich habe extra zwei Mandarinen aufgeschrieben für diejenigen, die das ein bisschen flüssiger haben möchten. Das ist wirklich Geschmackssache. Wir mögen das sehr gerne so und guckt mal, und hätte ich jetzt kein Dinkelmehl genommen, dann wären die sogar noch ein bisschen größer geworden. Hier, richtig schön, es wird gleich wieder schärfer. So und jetzt schneide ich sie mal auf. Hier den ersten, da den zweiten und jetzt zeige ich euch mal, wie fluffig die sind. Guckt mal, schön gefüllt, ganz weich und die schmecken sogar noch am nächsten Tag. Und auf dem Bildschirm seht ihr noch weitere Videos für euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Eure Emma.